Spiel. Wenn ihr keine Vorträge macht, mache ich Vorträge. Und wenn was ich Vorträge mache, dann geht es meistens um irgendwas FreeBSD spezifisches. Und ihr könnt das ganz einfach verhindern, dass ihr euch dieses Zeug immer anhören müsst, indem ihr selber was erzählt. Ähm, ja, ich habe den Vortrag gerade eben liebevoll zusammengekuppelt. Ich hoffe, dass er so weit durchzukommen ist, dass ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Und äh, er heißt so schön zu Gast bei FreeBSD. Und ähm, FreeBSD war bisher nicht sehr gastfreundlich. Ähm, es geht um Virtualisierung auf FreeBSD. Und ähm, FreeBSD ließ sich schon immer ganz gut virtualisieren. Aber FreeBSD als Virtualisierungslösung war immer so ein bisschen problematisch. Ähm, da gab es einmal die Tales. Äh, gehe ich bloß ganz kurz drauf ein, das ist OS-Level-Virtualisierung, dann gibt es Virtual Box und ganz neu und das ist der Grund weswegen ich überhaupt darauf komme jetzt mit FreeBSD-10 Die den bsd hype yeah. <lacht> Aber fangen wir mal mit dem ältesten Kram an, nämlich mit den FreeBSD-Jails und das ist eigentlich ein Change Root auf Steroiden. Den gibt es schon relativ lange, seit FreeBSD 4.0. Wir sind jetzt inzwischen bei FreeBSD 10 ähm, und es ist einfach eine Möglichkeit äh, innerhalb des Rechners äh, so kleine abgeschottete Bereiche zu schaffen, indem man einfach Gutrechte vergeben kann, ohne dass man sich in die Quere kommt, dass sich die Prozesse in die Quere kommen. Eigentlich ist es ein Sicherheitsfeature und nicht so wirklich als Virtualisierung gedacht. Aber, da so ein Jail eigentlich fast nicht von einem vollständigen System unterscheidbar ist, ist es doch wieder so eine Art Virtualisierung. Ähm, genau. Man sieht es kaum, aber das Kaum ist jetzt wohl hervorgehoben, weil es gibt natürlich doch Unterschiede noch kurz rein. Ähm, Das Cool an Jails ist erstmal, dass es im FreeBSD Basis System einfach drin cool ist, man muss also nicht zusätzlich installieren, das funktioniert einfach, es ist relativ einfach einsetzbar. Es gibt gute Tools dafür, zum Beispiel von Erdgeist die Easy Jails, mit denen man einfach so Templates erstellen und erzeugen und starten kann. Es gibt die Möglichkeit, wie beim Change auch so Service Jails zu erstellen, in denen dann wirklich bloß einzelne Services laufen. Und es hat so ein bisschen einfach Change Semantik, damit kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn ein Change Root halt einfach den Zugriff auf Teile des Dateisystems verhindert verhindert äh, Jails halt zusätzlich noch äh, den Zugriff auf irgendwelche Prozesse, die außerhalb dieser auch, die Unterlage auch Und äh, so ein Jane ist relativ einfach hergestellt. Das sind einfach ein paar Zeilen, die man da auf der Shell ausführen muss. Dann hat man irgendwie sich äh, ein FreeBSD in jedem Unterverzeichnis installiert und dann mit dem Jane-Befehl, den ich jetzt nicht darauf habe, weil der ein bisschen länger ist, mhm. kann man sich dann da rein äh, begeben und dort Programme und Services ähm, Nachteile ist, man hat keinen eigenen Kernel, man ist also an, das, äh, an denselben Kernel wie das Host-System gebunden. Das heißt, es eignet sich schon mal nicht, um irgendwie neue Versionen auszuprobieren oder so. Ähm, bedeutet auch, dass man nur Änderungen am System sehr eingeschränkt äh, vornehmen darf, weil äh, wenn man das System ändert, ändert man das Host-System halt nicht. Ähm, man darf nicht an der Device-Konfiguration rumspielen und man darf keine eigenen äh, Dateisysteme mounten und so Geschichten. Ähm, was noch blöder ist, man hat keine eigenen Netzwerksteck. Das heißt, man hängt irgendwie auf dem IP-Adress mit drauf äh, an der Netzwerkkarte des Systems. Ähm, das Host-System muss entsprechend konfiguriert sein. Es darf halt kein Service laufen, der sich irgendwie auf alle möglichen IP-Adressen verbindet, weil ähm, das würde sich dann einfach mit dem äh, J-Laufenden System in die Quere kommen. Äh, man darf keinen eigenen Routing-Table, keine eigene IP-Konfiguration und man kann nicht mal pingen, weil WarSockets sockets und so Jails auch verboten sind. Das kann man zwar alles ändern, aber standardmäßig aus auch sicherheitsfähig. Und, und äh, mit FreeBSD8 seit 2009 gibt es auch die Möglichkeit den Jails äh, so ein zu virtualisieren. Das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert und dann wird das Ganze auch schon wieder ein bisschen uncooler, weil da muss man wieder einen speziellen Kernel haben und so Geschichten. Naja, aber es geht theoretisch. Dann äh, die VirtualBox, die kennt jeder von euch vermutlich. Das ist eine äh, relativ bekannte äh, Lösung von Sun und jetzt von Oracle. Ähm, Gehe ich nicht groß drauf ein, ich habe bloß geschrieben, es ist relativ fett. <lacht> also wenn ich mir das installiere und Free in FreeBSD muss ich das, also muss ich nicht, aber kompiliere ich die Ports in der Regel selber durch, dann bin ich erstmal nicht weiter beschäftigt. Das funktioniert ganz gut, was erstaunlich ist. Oh, okay, den hat ich noch nicht kaputt gemacht und es ist in den Ports verfügbar. Und es ist besser als das, was man vorher hatte, nämlich irgendwie so ein altes VMWare 3, was man unter dem Linusulator, ihr erinnert euch an meinen Vortrag über freebase kompatibilitätsschichten den ich hier mal gehalten habe, immer im Linusulator laufen lassen konnte. Das war dann schon ziemlich krisch. Aber Ihr merkt, ich arbeite auf den Höheprägen, jetzt gibt es Beehive, mit FreeBSD-10 ganz frisch dazugekommen. Äh, blutende Kante, äh, der BSD Hypervisor hieß früher Beehive, so mit Groß-Kleinschreibung, hat man sich zum Glück darauf geeinigt, dass man das alles klein schreibt. das macht es <lacht> einfacher. Äh, ist seit FreeBSD-10 im äh, Basissystem ist relativ klein, 250 Kilobyte Quellcode irgendwie. Das Hauptmodul hat so 1300 äh, Lines of Code, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist komplett neu implementiert, keine Altlasten, äh, baut äh, zu großen Teilen auf Hardware-Visualisierung auf, deswegen braucht man auch einen relativ modernen Prozessor. Ähm aber der Nachteil ist halt, es ist blutende Kante und deswegen hat es noch so ein paar Ecken und funktioniert nicht alles so richtig ganz elegant, aber es äh, ist schon ganz cool. Ähm, wie gesagt, momentan nur Intel-Unterstützung äh, mit den äh, Virtualisierungserweiterungen VDX und EPT. Äh, an AMD-Unterstützung hier gearbeitet und man hofft, dass man das mit FreeBSD 10.1 so weit hat. das klappt wird man sehen. Ähm, und so die ganzen Sandy Bridge, EV Bridge Sachen, die funktionieren, also alles was irgendwie ein i vorne dran hat, kann man damit benutzen. Und man kann nur eine begrenzte Anzahl von Betriebssystemen damit virtualisieren. Erstaunlicherweise ist da ganz viel für die BSD dabei. War natürlich das erste, was irgendwie funktioniert hat und inzwischen kann man auch irgendwie so ein AMD 64 Linux starten, wenn man irgendwie so ein Group oder so einen speziellen angepassten für die halt verwendet. Das ist relativ einfach. Also so ein bisschen Netzwerkkonfiguration, irgendwie so ein Tab-Device erstellen, eine Bridge machen und dann zwei Shell-Skripte starten und dann ist man in so einem virtualisierten FreeBSD drin. Das geht schon ganz elegant. Die erste Zeile da unten mit dem minus I, die startet halt die Installation, erstellt ein Image. Ähm, dann läuft die Installation von dem ISO durch und äh, die zweite Zeile bootet dann einfach in das System rein. Und, ähm, ich äh, habe jetzt in Linux nicht so viel Erfahrung, aber es wird immer der Vergleich mit KVM gezogen an der Stelle. Äh, ich vermute, dass das so ganz ähnlich funktioniert. Und ähm, wenn mich nicht willst, täuscht. Habe ich die Abschlussfolie vergessen? Stellt euch vor, da steht jetzt Ende <lacht> Also ähm, an die halt wird sehr aktiv gearbeitet. NetApp äh, fandet das irgendwie mit und äh, ist ziemlich cooles kleines Projekt und immer wenn ich hier so rumsitze und ein Netzwerkkabel in meinem Laptop stecken habe, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil ich gerade mit Beehive nachspielen, weil die Bridge bei mir leider nicht mit dem WLAN funktioniert, weil da irgendwie die MAC-Adressen verworfen werden oder so, keine Ahnung, so. Und hier, Man nennt das wohl den WLAN-Faktor. <lacht>